Ja, nach jahrzehntelangen Sparmaßnahmen und Kürzungen ist das Netz tatsächlich löchrig geworden. Aber ein solidarischer Beitrag sorgt für eine solide Finanzierungsbasis. Damit kann man das ÖPNV-Angebot ausbauen. Busse fahren öfter, es gibt mehr Haltestellen, es gibt mehr Linien und Umsteigebedingungen verbessern sich und das dann auch vor deiner Tür.